Lebenslauf, ja, ja, natürlich habe ich einen Lebenslauf. Mhm, mhm. Ja, ich ähm, kann, kann da einen rausschicken heute, ja, mache ich. Alles klar. Im Kindergarten gab es keine Ausländer, nur Kinder Ich wollte mit Oliver und Oljay spielen, also Hinder Dass unsere Eltern andere Sprachen sprachen, hat uns nicht gehindert Ab zur Grundschule, Irina war sieben, als sie Deutsch lernen begann Ländergrenzen wurden bekannt, hör bitte auf mich abzulenken Irina Abkunde fängt an meine Freunde aus der Nachbarschaft kamen auf die Hauptschule Also schickte Mama mich da auch hin Warum musste man die Schule wechseln, Mama? Auf welche Schule gehen Lisa und Tim? Ich war der Pole in der Klasse und in Polen war ich Deutscher Ich spreche beide Sprachen, sag Simon Warum bist du Deutscher? Wo gehör ich hin? Für mich macht das alles keinen Sinn Warum machst du nichts aus deinem Leben? Warum enttäuschst du mich? Chancengleichheit Bitte täusch dich nicht, nicht jeder startet gleich Keine Ausrede, das ist mein Lebenslauf Warum machst du nichts aus deinem Leben? Warum enttäuscht du mich? Chancengleichheit Bitte täusch dich nicht, nicht jeder startet gleich Keine Ausrede, das ist mein Lebenslauf Meine Schulfreunde bekamen einen Ausbildungsplatz, wenn sie Glück hatten Ich ging aus Wirtschaftsgymnasium, denn ich wollte selber mein Glück packen Brauche ich eigentlich Voll-Abi? Warum lerne ich Spanisch? Baute Beats und ging runter nach der Zwölften, hier bereut. Nein, gar nicht Mein erster Job, Leiharbeiter bei der Leiterplattenproduktion Rapper waren Freunde, nicht asozial per Definition Ausbildung, Elektronik, erfolgreich Danach kam das Studium, Bachelor of Engineering, Master of Science Meine Eltern ließen sich scheiden in dieser Zeit Ich zog von Bocholt nach Bochum und leb gerade in Köln Angestellt als ingenieurprojektleiter Projektleiter, Scrum Master Der Hauptschüler ist jetzt selbstständig und stellt die Rechnungen unfassbar Warum machst du nichts aus deinem Leben? Warum enttäuschst du mich? Chancengleichheit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 aber sagt ein Lebenslauf schon über dich aus Vielleicht wo du herkommst Reich oder armes Elternhaus Du sollst du selbst sein Aber hast du Lücken im Lauf Sagen sie dir pass auf Nicht dass du dein Leben versaust Doch wer verbaut sich sein Leben Die die ihre Träume leben Oder die die sich dich vertrauen Über ihre Träume zu reden Das ist mein Lebenslauf Aber interessant ist doch das Was nicht in meinem Lebenslauf steht